Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet, geht es um den Kommentar, ein weiterer Kommentar von Well-Tempered Beats. und zwar fragt Well-Tempered Beats, sinngemäß gebe ich das einmal wieder, mein Zahnarzt sagt mir immer, ich soll nach dem Zähneputzen Zahnseide verwenden, du Ami sagst aber ja, vor dem Zähneputzen die Zahnseide. Macht das einen Unterschied und was ist jetzt eigentlich richtig? Also, ob man vor oder nach dem Zähneputzen die Zahnseide verwenden sollte, da gibt es tatsächlich verschiedene Lehrmeinungen. Die einen lehren es so und haben es so gelernt und die anderen haben es genau anders gelernt oder lehren es anders. Also es gibt zwei Lehrmeinungen. Die einen sagen, man kann es oder sollte es nach dem Zähneputzen verwenden, weil man nämlich sonst wenn man das erst verwendet, die Zahnseide, und dann die Zähne putzt, beim Zähneputzen wieder Belege in die Zahnzwischenräume reinschiebt und die bleiben dann da drin. Und deswegen soll man lieber hinterher Zahnseide benutzen, um dann die Belege aus den Zahnzwischenraum reinzuholen, ra äh, rauszuholen, die man vorher mit der Zahnbürste reingeschoben hat. Und ich finde es ehrlich gesagt unlogisch, weil... Die Belege, die ich einmal mit der Zahnseide entfernt habe, die sind ja gelöst von den Zähnen. Und in dem Moment, wo man sie von der Zahnoberfläche löst, bringt man das Netzwerk dieser Plaque durcheinander. Ich habe schon ein Video über Plaque gemacht. Ich verlinke das hier einmal oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal rein. Das Video ist wirklich wichtig, wenn man verstehen möchte, wie, was Plaque eigentlich ist wie sie aufgebaut ist, alles was damit zusammenhängt, dann werdet ihr selber diese Frage eigentlich auch beantworten können. Denn Plaque hat eine gewisse Struktur, eine Ordnung auf dem Zahn. Erst kommen Frühbesiedler, dann kommt ein Fusobacterium Nucleatum, das ist ein Brückenglied und dann kommen die Spätbesiedler. Und wenn man jetzt mit Zahnseide diese Plaque von den Zähnen löst, dann ist diese ganze Struktur durcheinander. Die Burg, die sich die Bakterien aufgebaut haben, also die Burg in Anführungszeichen, die hat man einmal wieder zerstört. Und bevor diese Bakterien wieder Schaden anrichten können, müssen sie sich erstmal wieder neu an der Zahnoberfläche anheften, wieder die Struktur neu aufbauen und erst dann sind sie überhaupt wieder schädlich. Die Bakterien, die einfach frei in der Mundhöhle rumfliegen, die sind auch nicht schädlich. Die Schäden entstehen in dieser Plaque, in dieser Struktur, auf der Zahnoberfläche. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Problem. Sollten da noch Belege sein, die man hinterher tatsächlich wieder mit der Zahnbürste in die Zahnzwischenräume reinschiebt, dann ist das kein Problem, weil die nicht fest auf der Zahnoberfläche angeheftet sind. Natürlich sollte man schon gucken, dass die Belege auch aus der Mundhüll herauskommen. Da ist ja auch Zucker mit drin, der sollte eigentlich nicht im Zahnzwischenraum sein. Wenn man jetzt die Zähne putzt, dann ist, sind die Belege ja eigentlich in diesem Gemisch aus Zahnpasta und Speichel und man spuckt vieles davon aus. Also dass das, was wirklich nochmal zurück in die Zahnzwischenräume geputzt werden könnte, unter Umständen, ist relativ gering. Und wie gesagt, selbst wenn es passiert, kann es dort erstmal keinen Schaden anrichten, weil diese Struktur zerstört ist und weil es nicht auf den Zähnen fest haftet. Außerdem, ich bin dafür, erstmal Zahnseide zu benutzen und dann die Zähne zu putzen, weil nämlich die Inhaltsstoffe aus der Zahnpasta können nicht durch die Plaque hindurchdringen, die kommen da nicht durch. Das heißt, wenn ihr erstmal eure Zähne putzt, und die Zahnzwischenräume noch nicht gereinigt habt, dann sind die Zahnzwischenräume ja noch mit Belegen belegt, also mit Plack belegt. Und dort kann die Zahnpasta dann beim Zähneputzen überhaupt nicht wirken. Dann nimmt ihr also hinterher die Zahnseide, macht sie jetzt endlich mal sauber, aber da ist gar nicht wirklich der Wirkstoff angekommen aus der, aus der Zahnpasta. Das heißt, die andere Reihenfolge ist, für mich auf jeden Fall viel logischer, dass man erstmal die Zahnzwischenräume reinigt, dann sind die sauber, dann putze ich mir hinterher mit Zahnpasta die Zähne und die Zahnpasta kann auch in den jetzt sauberen Zahnzwischenräumen wirken. Und für mich macht das einfach tausendmal mehr Sinn als die andere Variante. Und noch eine Sache, wenn ihr zum Beispiel einen richtigen Speiserest, also einen groben Speiserest im Zahnzwischenraum hängen habt. Sagen wir mal, da ist ein Stück Hähnchen und dieses Hähnchen ist nicht nur zwischen den Zähnen, sondern das guckt ja auch meistens so ein bisschen raus und ist hier in dem Bereich zwischen den Zähnen, also zum Zahnzwischenraum hin, aber auf den äußeren Zahnflächen, mal angenommen. Und jetzt putzt ihr erstmal eure Zähne und nehmt erst hinterher die Zahnseide. Mit der Zahnbürste bekommt ihr dieses Hähnchen da überhaupt nicht weg. Und dann würdet ihr also beim Zähneputzen die Stelle, die jetzt von dem Hähnchen bedeckt ist, außen, gar nicht putzen, weil das Hähnchen da drüber ist und ihr kriegt es nicht weg. Und wenn ihr dann erst hinterher die Zahnseide benutzt, dann ist dieses Hähnchen endlich weg, aber darunter wurde gar nicht die, die Außenfläche des Zahns geputzt. Klar wird die dann so ein bisschen durch die Zahnseide gereinigt, aber eben nicht so Gründlich und intensiv, wie wenn es schon vorher weg wäre und ihr dort richtig mit der Zahnbürste auch noch putzen könnt. Also auch das ist ein Grund, erstmal Zahnseide zu benutzen, auch alle groben Speisereste zu entfernen und dann die Zähne zu putzen. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, erst Zahnseide benutzen oder eben interdentalbürsten. Also auf jeden Fall erstmal die Zahnzwischenräume reinigen. Und hinterher die Zähne putzen. Und ich hoffe, dass das damit einmal klar ist. Ich meine sich der Dinge gut und verständlich erklärt habe. Und falls euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Das wäre mir eine große Hilfe, weil ich noch viel mehr Menschen mit meinen Videos helfen möchte. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, kann ich einfach mehr wachsen und wiederum mehr Menschen erreichen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und auf TikTok, dort heiße ich auch Dr. Ami. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich picke mir immer Kommentare raus und beantworte sie dann auch in Videoform. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.